Einen schönen guten Morgen. Moin. Halb zehn. Die Zeit für einen Knoppers, Zeit für einen Trail. Wir haben schon die ersten 1.100 Höhenmeter hinter uns. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum schaut ihr jetzt, jetzt das Video erst? Weil ich keinen Akku mitkomme für die GoPro. Und jetzt beim jasnen, oder besser gesagt nach dem ausnehmen habe ich den Rucksack aufgemacht. Und ganz hinten unten war der Satz-Akku gerutscht. Ja, und jetzt haben wir Strom. Und jetzt geht es ja. dahin, 97 Anzeige. Aha, genau, zu der ganzen Geschichte, wo sind wir heute? Cima Dulsti. Dulsti. Das werden jetzt die wenigsten wissen, wo das Dulsti ist. Also im Friaul gehen wir um, Valresia. Nee Macho di Nese, auch da ist südlicher. Es ist warm in der Sonne, es ist richtig hart. Eigentlich war es ein Dolomiten-Trip geworden. Wir haben angefangen in Santa Stefano di Cadoro. Cadore, Cadoro, egal. Dann haben wir was gemacht. Dann sind wir uns weiter auf dem Volaya See und haben wir gesagt, jetzt fahren wir noch mal Zug, machen in die Dolomiten noch etwas. Weil es Juli ist, jetzt passen wir ein bisschen mit den Leuten auf, dass es nicht komplett durchgeht, weil da kannst du in die Zähne reinkommen, das machst du auch keinen Begriff. Ja. Da ist der Media -Markt super Sale Heilig, was in die Dolomiten abspült Also da steigen sie zusammen. Und jetzt und zusammen, das ist Wucht, das habe ich schon erst erlebt, das will ich nicht mehr erleben. Und... Wettertechnisch, was auch besser? Was auch besser, auch gesagt. Jetzt sind wir ins Frial wieder gefahren, weil es nicht weit weg war vom Volaya -See. Also von hier waltri und jetzt stehen wir da herinnen. Wunderschön zum Ausschauen. Da hinten links sieht man ein bisschen ein Kanino auslaufen. Das ganze Valresia. Dann Cusso haben wir auch schon gemacht. Und hinten unten in Venzone und so. Und Richtung Dolomiten. Es wolkt eh schon wieder auf. Also, aber er sagt, da noch relativ trocken Total bizarr. Im Norden regnet es. Da Wetter. Perfekt für uns. Der Trail ist richtig satt. Also, ja. Wir sind jetzt an eure 1200, weil wir im 100 Höhenmeter noch mehr Gegenanstieg. Das also, ist eine coole Sache. Taugt bis jetzt mehr bei der Monticello, muss ich sagen. Das ja, ist richtig geil, ja. Rockt ja, mehr. Ja. Mhm. Rockt mehr. Mhm. Und ja, jetzt nehme ich mich, bleibst dabei. Ist auch ein bisschen abwechselnd. Ein bisschen mehr allerdings. Und dann Kette ihr rechts und dahin geht's. Yeah! da einfach so kleine Häuser durch, oh, da geht der Weg durch, ist Wunder, wunderschön. wunderschön Was da oben ist aus der Kriegszeit noch Ja, da ganz hinten ist das kleine Schwarze Ach, so Sehr sehr toll Da geht für uns weiter wo um mal bisschen in Fural. Bereit. Wir sind am Flug. Es ist jetzt echt richtig warm geworden. Ich habe gefühlt die ganzen Spinnen von der Gegend um. Ja, ähm, wir müssen noch die Markisen aussuchen. Jetzt ist die Sonne noch geschehen. Egal, wenn es jetzt regnet, dann wir trotzdem die Markisen raus. Ja, ja, es ist echt richtig günstig. Das Boot ist auch schon einlassen. Zu schwer geschalten, das Boot. Das ja. Boot passt. Was wir Ja, Weder 60 ist, es. es ist nicht ganz stabil wir da meine was essen. Wir sind voll im Stress. Wir sind voll glatt unser Unsere Markisen und unser Camping da sind wohl nicht lang von, Dings, äh, von von Leben. Naja, eigentlich schon. Aber es ist so weh da ich gefahren, es ist jetzt ist es voll dampfig wieder. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt da noch schnell was mitnehmen. Das 60 jetzt hüpfen da raus, noch schnell ins Wasser. Uah, das ist der ich habe man ein Regenrad an? Wie sieht die Markise jetzt ja, Auf jeden Fall äh, war echt eine coole Tour. Voll. Ja, äh, echt geil. Und das ich habe den, den Reimkampf wenig auffahrt, müssen auch die Scheiße in die wie mit mir schwitzen. Auch ja. aber ewig lang. Das und Durchkimper so auf Ride und Commode. Also wer es braucht, der kann dann Uschan und Anladen. Genau, Kerze in Madresia, die haben zu total netto drinnen, unterstützt die Gegend ein bisschen. Die haben es jetzt echt verdient, was die tun. Ja, und in diesem Spaß. Sinne macht ja, es gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Dankeschön für dich, ciao!